Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften konnten sich in der letzten von drei Verhandlungsrunden nicht einigen. Jetzt sollen unabhängige Schlichter eine Lösung finden, weil solange Friedenspflicht herrscht, sollte es erstmal keine weiteren Streiks geben. Da die Chef Wernicke beklagt ein unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite. Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen, um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen, der insbesondere die Beschäftigtengruppen mit nicht so hohen Einkommen ausreichend berücksichtigt und würdigt. Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede, nicht überbrückbar waren, insbesondere was die Höhe eines Mindestbetrages betrifft und auch ein prozentuales Ergebnis.